Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ähm, ich entschuldige mich schon mal vorweg, meine Stimme ist ein bisschen komisch, ich habe äh, relativ schwer, ähm, also meine, mein Atmen fällt mir schwer, ich habe mich mit Covid infiziert und... Ähm, ja, was soll man machen, ist halt eben jetzt so. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal dieses Video zur Klarstellung, beziehungsweise was heißt Klarstellung, aber es wurde im letzten Video von mir, Markus, leider nicht erwähnt. Wir haben auch nicht daran gedacht, es zu erwähnen, aber dafür jetzt noch extra, extra ein Video von mir. Ich möchte es euch einmal kurz demonstrieren. Deswegen schauen wir uns mal an, wie das Ganze jetzt gerade aussieht. Ähm Beispiel, es geht darum, wie man ein 89% Setup. Zustande bekommt. Ja, das heißt also ein Setup, das zu 89% im Plus landet. So, und wir gucken uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Wir haben die Confluence Box. Ja? Darüber haben wir im letzten Video ausführlich gesprochen, beziehungsweise der Markus ausführlich gesprochen. Diese Confluence Box öffnet hier überhalb des Kurses. Ja? Das sieht man ja. Was danach passiert, interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Ab diesem Moment ist mir bewusst, der Trend ist nach wie vor bearish. Egal ob der jetzt long switcht. Für einen kurzen moment und dann wieder barry switch der trend ist für mich bearish. das heißt ich nehme auch nur bearische äh, signale wahr. so und ähm, wir gucken uns jetzt mal an wir haben dann hier einmal den test dieser Rail Line. da hat er versagt hier hat das noch nicht mal mehr, äh, mehr dorthin geschafft und jetzt gucken wir mal, wie das ganze sich weiterentwickelt er geht weiter runter geht weiter runter hat jetzt hier unten praktisch Support gefunden. Ja, irgendwann sollte man auch Take Profit nehmen. Das ist ja klar. So, er geht jetzt hier darüber. Und ja, dieses, dieser Trend-Switch wäre eigentlich ein Long, wenn man das machen wollen würde, aber für mich persönlich nicht. Aus dem Grund, weil die Confluence-Box unterhalb des Kurses eröffnet hat und nicht, wie es sein sollte, äh, äh, oberhalb des Kurses eröffnet hast, sorry, und nicht, wie es bei einem Long-Trend sein sollte, unterhalb des Kurses. Und jetzt gucken wir mal an, was passiert. Er geht nach unten und jetzt kommt der Punkt. Ja? Er geht nach unten und öffnet die Confluence-Box unterhalb des Kurses. Was für mich bedeutet, okay, bestätigter Long-Trend. Wir gucken, was passiert. Wichtig ist, er kommt der, die Waveline zieht immer hinterher. Das heißt also, die Bestätigung hier an der Waveline wird irgendwann zustande kommen und das wäre ein re -Entry. Hier sehen wir das Nächste. Es ist dann, oh Gott, <lacht> Es ist äh, eine bestätigte Box, eine bestätigte Confluence-Box unterhalb des Kurses, bedeutet der Kurs ist weiterhin bullig. So, wir haben einen Bruch der Confluence-Box, immer noch bullig. Jetzt kommt der Punkt, wo es dann gefährlich wird. Wir haben jetzt hier einen Switch auf den Short-Trend, ja. Unser Trade wäre hier schon längst zu, denn Stop Loss wäre in dem Fall entweder die, die Waveline gewesen oder ähm, die, ähm, die Conference Box. Denn dort hätte man dann rein theoretisch nochmal eine neue Position eröffnen können, was man nicht, nicht, äh, äh, nicht machen hätte müssen. So, wir gucken uns an, was passiert. Wir haben die Conference Box nach wie vor unten drunter unter dem Kurs eröffnet. Und hier ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, dass wir hier den Trend Switch hatten aber die Confluence-Box nach wie vor unter dem Kurs eröffnet hat. So, das heißt, der Trend ist nach wie vor eigentlich bullig. Jetzt warte ich, bis eine neue Confluence-Box eröffnet, um einen neuen Trend zu finden. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Der Trend geht nach oben und Confluence-Box unterhalb, äh, äh, unterhalb des Kurses eröffnet, was für mich bedeutet, der Trend hier, ist nach wie vor intakt ja? und dann gucken wir mal was, was passiert, wir switchen auf einen bullischen Trend jetzt hätte man sagen können, okay sobald der Switch kommt, könnte man hier direkt eine Long Position eröffnen oder man wartet halt eben bis es einen Retest auf diese Rape Line gibt und jetzt gucken wir mal Und die nächste Conference Box. Spätestens jetzt wäre der Kurs wieder bestätigt. Und wir gucken, was passiert. Die Waveline ist gebrochen, stop-loss. Könnte man aber als Re-Entry nehmen das hier, oder? Mal gucken. Der Trend switcht bearish, ist für mich aber nicht bearish. Aus dem Grund, weil die Box unterhalb äh, des Kurses eröffnet hat und nicht oberhalb des Kurses, sonst wäre dieser Long mir egal, nur der Short wäre mir wichtig. Gucken, was passiert. Wir brechen wieder darunter. Der Kurs öffnet unterhalb der Confluence-Box, ganz, ganz, ganz, äh, äh, äh, schließt unterhalb, ich sag die ganze Zeit öffnet, schließt unterhalb der Box und jetzt gucken wir, was passiert. Bam! Guckt euch bitte an, was das für Setups wären. Und ihr könnt das stop immer schön mitziehen. Zack, jetzt bist du raus, machst du wieder ein neues Setup auf, bumm, bist du wieder drin. Ja? Confluence-Box überhalb des Kurses, Kurs fällt nach unten. Confluence-Box bleibt, schauen wir mal, bam, weiter nach unten. Und genau so fungiert der Wave reader das ist einfach die Macht dahinter. Und ich sage euch, eins, wer sich daran hält, wird zu 89% Gewinne machen. Und das ist kein Gewinnversprechen, sondern es ist ein, ein, einzig und allein eine, eine Strategie, wie ihr nicht den Market Makern in die Fänge reinläuft. Und ich hoffe, dass dieses Video euch weiterhilft. Und bei Fragen dürft ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Damm bin. Und ähm, wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Das war's von mir, euer Sagi. Ciao.